Weil es bei meiner Arbeit ums Lernen geht, kann ich mein Leben nicht in Arbeit oder Nichtarbeit trennen und weil Lernen und Leben eben auch nicht trennbar ist und man die Kommunikation aus, weder aus der Arbeit noch aus dem Leben noch aus dem Lernen rauskicken kann, ist es alles ganz schwer zu trennen und die Medien, die man dazu braucht, die kann ich auch nicht unterscheiden, trennen. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn mir am Wochenende eine Arbeitsanfrage an meinen privaten Mail-Account kommt, das leite ich weiter an meine Büromail und dann wird es eben erst am nächsten Montag verarbeitet. Aber wenn mir mein Sohn ein Video in WhatsApp schickt, dann schaue ich da natürlich sofort drauf und womöglich kann ich es zum Arbeiten gebrauchen. Ist das dann Arbeit oder ist es nicht Arbeit? Ich habe überhaupt keine Lust, Zeit darauf zu verschwenden, darüber nachzudenken jedes Mal, ob es jetzt was mit Arbeit oder mit Nichtarbeit zu tun hat. Äh, ich mache einfach.